Hoffe, warst weißt du eigentlich, dass der Emil in Opposition ist. Ah, deshalb sagt er nie was. Also, wenn ich mir die Opposition in Österreich so anschaue. Dann lässt sich nur mal eines sagen: toi, toi, toi. Moment! Moment! Sag mal, machst du es dir nicht ein bisschen zu einfach? Na, die Opposition ist bei uns so gut wie gar nicht vorhanden, das reicht noch nicht einmal für Satire. Das wird unser kürzestes Video. In diesem Sinne, toll, toll... Jetzt einmal. Also wenn ich mir zum Beispiel die Neos anschaue, dann sind die als Opposition schon ziemlich lästig. Also die tun was für ihr Geld. Ah ja, die Neos. Uns geht es um Transparenz und Bildung. Aber wir sind auch für Steuersenkung, Sozialstaatabbau und Privatisierung. Für Eigenverantwortung eben. Und wenn der Basti es schafft, bei der nächsten Wahl 44% zu erreichen. Und wir es schaffen, 8% zu erreichen. Dann sind wir ganz schnell in der Regierung. Und tragen Bastis Mantra als Türkise Leid selbstverständlich mit. Steuersenkung, Sozialstaatabbau Sozialstaat, und, und Privatisierung. Privatisierung. Also gut. Aber die FPÖ... Der kennt sich mit Opposition aus. Das ist quasi ein Heimspiel für die Partie. Ah ja, die FPÖ. Die Drogenkriminalität ist schon in der Mitte unserer bodenständigen Gesinnungsgemeinschaft angekommen. Die islamistischen Ausländer sind schuld. Es ist eine unaussprechliche Sauerei, dass wegen der Klimahysterie Autofahrer den Radfahrern weichen müssen. Die islamistischen Ausländer sind schuld. Damit echte Österreicher gezeigt werden können, müssen wir mit Steuergeld. Potenzmittel finanzieren. Die islamistischen Ausländer sind schuld. Ja, okay. Vielleicht hast du recht. Das ist jetzt auch nicht so optimal. Vielleicht kann man wirklich nur mehr sagen, toll, Nicht to so schnell. Hast nicht wen vergessen? Oh Mann. Vor 50 Jahren hat die Sozialdemokratie unter Bruno Kreisky extrem viel für dieses Land geleistet. Das ist 50 Jahre her und Kreisky ist schon lange tot. Und diese Inhalte gilt es für die Zukunft dieses Landes zu sichern. Ich bin dagegen. Nur die Sozialdemokratie hat die richtigen Antworten auf die brennenden Fragen der Zukunft, die Arbeiterschaft betreffend. Und welche Antworten sind das? Wie begegnet man zum Beispiel der Digitalisierung und den damit einhergehenden Verlust von Arbeitsplätzen? Wir setzen uns mit aller Kraft für gerechtere Löhne und verträgliche Arbeitszeiten ein. Unser Ziel ist Vollbeschäftigung. Spann spannender Geigen. Ja, wisst's was? Legt's mir einfach am Arsch. Freundschaft. Und? kein wir jetzt? Ja, von mir aus. Toi, toi, toi. Ich glaube, dass er sehr lange Kanzler sein wird. Ich weiß nicht, ob er lange mit der FPÖ regieren wird, weil die FPÖ wird verlieren, auf on the long run, und sie wird ihm dann das Leben schwer machen. Ich tippe darauf, dass er uns drei, vier Legislaturperioden als Kanzler hier dienen wird. Und dann ist er 50 und dann kann er immer noch in der EU-Karriere machen.